Video möchte ich euch nur ganz kurz zeigen, wie die einzelnen Komponente unseres Socks zusammengreifen und funktionieren. Wir haben zum Beispiel einen Windows-Rechner mit einem Agent, der darauf installiert ist, dann haben wir noch Sysmon installiert auf einem Rechner. Also auf diesen Rechner und durchkonfiguriert, so er zum Beispiel DNS-Einträge sendet. Das haben wir alles quasi in den letzten ähm, VASU-Installationsvideo gemacht. Hier haben wir jetzt zum Beispiel diesen ähm, Client und gehen jetzt davon aus, dass er sich etwas eingefangen hat und zum Beispiel eine URL aufrufen möchte. Dafür suchen wir uns jetzt mal eine schadhafte URL aus Den MISP raus, da wir das ja in echt ausprobieren wollen. Ja, das kommt nicht. So, wir nehmen jetzt mal, was sieht denn gut aus? Wir. So, mehronnixt.com, das klingt doch gut. So, wir kopieren uns die Adresse. So, wir gucken uns die Uhrzeit an. Es ist 18.44 Uhr. So, dann gehen wir jetzt quasi in eine Dosbox. Wir rufen natürlich keine schadhafte URL auf, sondern wir testen jetzt hier einfach mit mit einem Ping. Ziel ist es einfach nur, dass von dem Client die die Adresse aufgelöst wird und dass Vasu das mitbekommt. So, setz mir ab. Hier ist der Optimalfall, kann ich aufgerufen werden. Ist nicht weiter tragisch. Das, was wir aber sehen wollten, ist, dass diese Adresse versucht wird aufzulösen. So, schauen wir uns das im Versuch an. Wir hatten eben 18.44 Uhr. Wir aktualisieren. So, da ist aktualisiert worden. Wir haben 18.44 Uhr. Wurde quasi von Sysmon an event22 dns Query von meronix.com gesendet. So, das wurde weitergeleitet an das MISP. MISP haben wir hier. Der hat dann quasi diese Information dann überprüft und hat gemerkt, jo, die kenne ich, die ist negativ aufgefallen. So, sendet sofort an das MISP eine Meldung zurück. Äh, Achtung, da ist eine Gefahr. So, dann habe ich quasi The Hive noch durchkonfiguriert als SOAR-Plattform und auch zum Bearbeiten der Incidents. Da wechseln wir jetzt mal hin und wir sehen jetzt da, Jetzt kann man es schlecht sehen, wenn wir hier drüber gehen, zeigt das an, zeigt er nicht an. 18 Uhr sowieso. Ähm, hier haben wir quasi den Eintrag erstellt, das ist jetzt quasi aus dem Bazoo gesendet worden. Es gibt eine Schnittstelle, die besagt, dass wenn irgendwas ist, dass der direkt bei Auffälligkeiten ein Incident bzw. erstmal ein Warning erstellt. So, hier sehen wir jetzt quasi das erstmal als Warning. So, wir hier in uns auch mal kurz die URL, denn derzeit habe ich noch nicht den Automatismus, dass das direkt zu den observer Observables übernommen wird, da arbeite ich noch dran. So, dann machen wir als erstes mal aus dem Warning und sagen wir, okay, das ist jetzt tatsächlich etwas, das müssen wir uns mal näher genau anschauen, erstellen daraus ein Case, nehmen wir das mal in High, die Daten lasse ich jetzt einfach mal standardmäßig so drin, wie sie sind. Gehe in Confirm, bestätige die und habe einen neuen Fall erstellt. Jetzt kann ich auch die Information bearbeiten, jetzt gehe ich in Observables und füge da ein Observable vom Typ Domain ein mit der Adresse, die wir gerade haben. So, Description, Domain, so, Confirm, ja, wir können eigentlich auch schon direkt sagen, Einstellung Cited gesehen worden. Heute, jo, nehmen wir an, safe er ist angepasst, ist angenommen worden. So, jetzt gehen wir wieder in die Observables, suchen uns diese Adresse raus und wollen jetzt mal ein bisschen mehr darüber erfahren. Das heißt, wir schicken jetzt unsere Cortex-Analyse zu. Und sagen, schau doch mal im Mist nach, schau doch mal beim Aboose-Finder nach und schau doch mal dem Virus total nach, was du denn über diese URL findest. So, dann lassen wir den jetzt einfach mal arbeiten. Wir können uns mal auch anschauen, was im Hintergrund im Cortex passiert. Das habe ich mal hier geöffnet. Gehen mal in die Job History. So, da sind die gesendet worden. Success. Und er fängt an zu arbeiten. So, The Hive. Hat jetzt auch schon Informationen dazu gefunden. Und siehe da, in MISP sind sogar drei Events. Die können wir uns jetzt mal anschauen. Wenn der Rechner mitmacht. So, hier können wir uns das direkt angucken. URL, Streetfox, Streetfox Indicators. So, die haben wir jetzt schön dargestellt. Wir können jetzt quasi hin und können uns jetzt auch... Das Event aufmachen. So, und da haben wir auch schon sämtliche Informationen zu den Vorgängen und können quasi alle diese Informationen nachher zur weiteren Recherche mit ranziehen. Oder zum Beispiel, wenn wir Schutzmaßnahmen treffen wollen, zum Beispiel diese Adresse auf der Firewall blocken, können wir diese hier quasi. Alles noch mit aufnehmen, rüber schön mit Copy and Paste eintragen und so weiter und so fort. Später, aber das weiß ich noch nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ähm, soll es noch so sein, dass es eventuell zum Beispiel mit einem anderen Produkt, äh, von, und zwar schaffe, dass er über REST-APIs quasi hingeht und äh, direkt diese Aktion automatisiert fortnimmt. Ja, hier können wir dann quasi die Ergebnisse ansehen. Wir haben jetzt hier auch zum beispiel mehrere ergebnisse gerade gehabt jetzt können wir uns auch den virus report angucken so das sind dann noch die ergebnisse die wir hier quasi zurückbekommen haben ein paar informationen so, Das können wir uns natürlich auch in Word angucken, als JSON-Datei, wenn man das weiterverarbeiten möchte, aber ich denke, das anders schon ein bisschen ähm, einfacher für uns zu lesen. Ja, und somit kann ich jetzt den Fall natürlich bearbeiten, auch an Kollegen weitergeben zur Bearbeitung äh, und nachher auch gegebenenfalls abschließen und archivieren.